wenn mal vorgehen, so, der Nord und ja das also, war auch lustig. Und natürlich auch mal gestern. aus der, der Ein die wir hier die Dätschaften hier der des Ortes, wo er heute wir begrüßen Sie sehr gut. der von der 1556. Und wir grüßen hier Da das Und Die Riesenbühne war haben die in und worden. Sie dann natürlich auch hier bei uns schön vorsichtig waren. Mit einem guten aus auch ein und 1769, das ist heute Rundfunk, das ist ein und das hat eine ganz besondere also, Bedeutung natürlich die weil das wäre dann einfach mal Kreis, natürlich auch die also, auch Also, auch ja, okay, für den Okay, Das Das Das Das noch und wir haben den Punkt 800 80, das 80, ist richtig, da kommt man vorhin, Fragen rein. da kommen wir so der auf. Den Start, die erste sächsische wird die Brüder heute in der Gaststätte elektrischen Hof, und sehen die hier die die Wahl, und ja. Also noch das die da kommt, das wir haben, die Da sind wir sehr beruhigt. Der Kreis ein Jahre, 1938 gebaut, hat also im nächsten Jahr jubiläum. Und das neue Jahrhunderte noch schon, sondern oder so. Also das Haus ist nicht ein bisschen länger. Der hätte ja gerade auch noch einen anderen Wagen gehabt, ne? Aber das ist ein einzig Eisen der toll, uns 9, 9, Mann. für Tage sehr schön alles Meine Herren, haben Sie mal Und haben mal Gut, die wir uns auch bei uns die in 1960 mit natürlich auch. 1960 sind wir auch bei Obst und Gemüse an der und Obst ist auch noch da. Den Satzfüchten. Das ist ein HySenium und das kommt nicht nur und nicht. wir sind nicht in die Niederlage Grafeniebe. An die im Carbon. Wir haben den Aufragenden an die Niederlage und die Niederlage im Netz. Alle Aufsteiger